Ja, die R18b und die R18 Transcontinental sind für Leute gedacht, die das Grand American Touring schätzen. Ganz egal wo auf der Welt, auf der Route 66 oder auch in Oberbayern.